Hallo, mein Name ist Johann Beuermann, ich bin der Heizkostenmodell. Okay, Heizkostenmodell ist ein netter Name, um den Inhalt darzustellen, um mit dem Inhalt ein bisschen vielleicht bekannter zu werden. Es geht ganz einfach um Sie. Es geht um Sie, dass Sie in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es in Richtung Wärme geht damit Sie eine Chance haben, habe ich ein ganz besonderes Konzept mir ausgedacht, welches eben mit Ihnen gemeinsam, sogar bis in jeden Raum hineingeht und diesen Raum analysiert. Warum ist es dort so kalt? Warum zieht es an der Ecke? Warum gibt es dort Schimmel? Das sind doch die alltäglichen Fragen. Aber im Text habe ich noch mehr beschrieben, was mich wirklich bewegt. Und es gibt ja genug Fälle, die wirklich daneben beraten worden sind. Warum? Weil ganz einfach Fehler passiert sind, egal wo. Und das möchte ich bei Ihnen vermeiden. Sie als Interessent oder als zukünftiger Kunde, Sie schätze ich ganz besonders als großen Held, weil Sie beginnen hier an einer Stelle, wo es darum geht, über den Tellerrand hinauszudenken und Dinge zu erfassen, die eben nicht alltäglich sind. Die eben nicht gelehrt werden, sondern die mit Hausverstand entstanden sind und ich zusammengetragen habe, so dass es Ihnen nicht so geht wie mir. Damit Sie die Chance haben, die Investitionskosten und Verbrauchskosten in die Reihe zu kriegen. Ich freue mich auf Sie. wir, Jürgen Beuch.